Hallo und herzlich willkommen auf Redesundekrafter und heute sind wir hier wieder mal im Freizeitpark. Und heute werden wir zusammen, ja, eine Wasserrutsche bauen. Also es wird so funktionieren: man steigt in ein Boot ein und dann fährt man die Wasserrutsche rein. Halt. Ja. Okay, dann müssen wir ein bisschen im Boot. Okay. Also. Ähm, ja, jetzt sind wir vom Leben. Wir bauen wir die Treppen nach oben. Ähm, ja, ich glaube ich weiß schon. So. Dann geht das hier noch so rein. Glas. Okay, nehmen wir keine Glasbrücke, sondern Glasscheiben. Die sind da. Gut, zusammen. Ich glaube, hier wollen viele mitfahren. Wasserrutsche. Ja, der fährt allein schon nicht mit. Also so eine Riesenwasserrutsche halt. Ja, perfekt. Und die connecten sich nicht. Das ist das Beste daran, weil sonst wird es das, das glaube ich, ein bisschen kaputt machen. den schönen Effekt. Sollen wir das nicht lieber blau machen? Ich glaube, es passt hier besser hin. So laut dunkelblau gefärbtes Glas. Ich glaube, wir müssen damit ein bisschen bei Replay arbeiten. Also ich vermute es. Okay, ja, das sieht komisch aus, aber egal. wir machen das mal das ist da einfach dann kein glas mehr ist das ist die einfachste möglichkeit ok also das hier weg da müssen wir es schon ein bisschen länger machen also 1 2 3 4 5 6 Eine Stufe. Und zehn. Jetzt wieder dasselbe. 1 2 3 Ja. Dann X. 7 8 9 10 eine Stunde und 10 Wasserfilterer machen. <lacht> okay, das machen wir dann jetzt am besten. Ach ihr seht schon, ja ich habe hier noch Teppich und dann noch Slimeback drüber gemacht. Ähm, wo ist denn der Timer hin? Da müsste er doch irgendwo sein, hier vorne. Nein. Es ist das da doch der Timer gewesen. Okay. Ähm. Ja genau, das ist ja. So. Ich habe keine Ahnung, wie hoch man jetzt fährt, aber wir werden es ja sehen. Warte, oh, dann geht man kein Schambus-Defekt, oder? Ach, keine Ahnung. Wer nee, kriegt man nicht? Na, das Gute ist, man fährt höher. Das Schlechte ist, man fährt ziemlich viel höher. Also, weiter, das. Okay, gut. Perfekt. Noch der ist hier drüben. Oh, ich habe schon irgendwas vergessen gehabt. Okay, ich mach das so. Slash, slash. Move. 20. So. No. Jetzt können wir ja mal gucken, wie hoch die fahren. Okay. hin an das und move Okay. das ist aber aber mit dem Fall, damit ich verändern Okay, das war's schon. Ach, die da noch abbauen? Okay, jetzt sieht echt nur noch der Falldamage aus. Aber damit mag ich dann noch fahren. Handlung, der Fall der mich sagt, da. Et, i, tag, ist gleich. Er... Äh, okay, das war's. Perfekt. Ah, ich glaube, ich hier keinen Fall, der Das war nichts, so glaube ich. 15. Okay, also noch ein Stückchen höher. Ja. Ein Jammus haben wir auf jeden Fall bekommen. Ja, dann noch da so ein bisschen hoch und dann haben wir es ja eigentlich mehr. Das wieder weg, okay. Das sieht jetzt schon mal richtig, richtig heftig aus, diese Frühfilter. Also richtig heftig in der Größe. So, dann... Wer ist denn da hinten? Was ist das? Ja, dann müssen wir gleich mal hinfliegen. Diese fliegende Blätter oder sowas in der Luft. Ja, auf jeden Fall. Oh. Oh, slide. So, und weg. Okay, aber jetzt sind wir ganz gut die bekommt kein bekommt das heißt das heißt den das der Jump weg machen eigentlich nein das war doch der da vorne okay wir können mehr so Okay, und jetzt sind wir schon höher als die. Okay. Äh, sieht man schon, was mit Bilder gerade baut. Okay, ups. Also ich glaube das wird jetzt mal ein sehr langer Part. Was ist das mit den Glasscheiben? Warte, ich mach's mit World Edit. Wie die? sind die optik einfach nur. Okay. slash slash slash slash slash slash slash unterstrich Habe ich das hier den eigenen habe ich ich das hier auch gemacht? nein da habe ich nicht verschönert Auch ein bisschen ja. Okay, ja. Ja, ja, habe schon wäre er gemacht, damit man hier nicht so reingehen kann. Weil sonst ist man da drin gefangen. was Waschmalschmal raus. Und das machen wir hier jetzt auch. zum Beispiel, dass man noch runter gucken kann, wie viel Treppen man schon gelaufen ist. Hier unten wird man dann ankommen. Ich das meine, wir wollen ja keinen Platz verschwenden. Okay, und da vorne wird man dann so hier reinkommen. Ich glaube, ich, ich weiß, wie wir das machen, dass man da automatisch auch lang fährt, wenn man nichts macht. Ach, da sind sie. Okay. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Wir werden es ja dann ähm, sehen. Also war ich unten noch was beten. Okay, dann mach ich hier einfach nochmal zu, dass der Wasser weg. Fließt ja, ich glaube, es sieht so aus, als funktioniert. Dann haben wir nur noch ein Boot, um das zu testen. Ja gut, Boot, du bleibst schon auf dem Wasser drauf. Du ich krieg das Boot dann nicht mehr weg. Ach, egal. So, dann wird es einfach irgendwo Neues. Ja, genau. also, so wie es aussieht, klappt Mal Lava. Dankeschön, Lava. Okay, endlich ja, weg. So dann kommt man hier in eine in so eine Warteschleife. jetzt okay, also, lass wir gucken ob das Boot auch wirklich wieder ankommt also so ein Stars und wenn so ein Stars Ah spacke, so. Und tschüss. Okay. Ja, perfekt, hier wird man da richtig langsam. Hey, oh. Oh krass, aber das wenn das Boot da weg ist, kann man da wieder durch. Also ich denke das sah schon ein bisschen witzig aus. Okay, Mist. Ich kann das Boot sieht jetzt auch nicht mehr durch, oder? Kein war keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das Boot da durch kann. Doch sieht schon gut aus, oder? Ja, okay, es passt da durch. Ach stimmt, ich komme da jetzt ja nicht mehr durch. so ein boot runterstürzt einfach also hier fährt so ein slime dann wird hier langsamer sollte man hier echt aussteigen wenn man nicht tut fährt man halt mit tschüss boot okay irgendwie was kommen was das boot kaputt macht oder so Ja, das Boot. Okay, ich muss jetzt irgendwie überlegen, wie ich hier keinen Spieler rein kann mit dem Boot, aber... ...das Boot trotzdem kann. Ich glaube, ich habe das an Idee. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber egal. Nein. Da muss ich ein bisschen weiter runter machen. So. Dann machen wir hier mal dieses Tat White again. Warum werdet ihr gleich sehen? ne, im nächsten Part geht's hier weiter. Im nächsten Part werdet ihr sehen, für was die, ich hier die, die Structure-White-Blöcke gemacht habe. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Video und ciao, Leute.